Häufiges Sitzen im Alltag ist ermüdend für den Geist und auf Dauer nicht gesund für den Körper. In diesem Video zeigen wir Übungen, die sich leicht in den Büro- oder Hochschulalltag integrieren lassen und so für Abwechslung und Bewegung sorgen können. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Der Pool an Übungen kann jederzeit eigenständig wiederholt werden und soll zeigen, dass Büro und Bewegung keine Gegensätze sind. Los geht's! Palmieren Palmieren verhilft der gesamten Augenmuskulatur zur Entspannung. Brillenträger nehmen zunächst ihre Brille ab. Im Stehen oder im Sitzen werden die Handflächen aneinander gerieben, bis sie warm geworden sind. Nun legt man die hohlen Handflächen über die geöffneten Augen, ohne dass sie die Augenlider berühren. Dabei soll kein Licht einfallen, die Finger liegen also eng nebeneinander. Nun schaut man bewusst in die Dunkelheit. Die Nase sollte weiterhin frei zugänglich sein, um gleichmäßig und langsam atmen zu können. Dies macht man eine Minute oder bei Wohlbefinden auch länger. Wirbelsäulendrehung. Bei dieser Übung geht es darum, Bewegung in die Wirbelsäule zu bringen. Am Anfang sollte man diese Übung nicht übertreiben. Man stellt sich hüftbreit hin. Der Becken- und Lendenwirbelbereich soll während der gesamten Übung neutral verankert bleiben. Man dreht den Oberkörper von links nach rechts. Der Bauch bleibt beim Drehen angespannt. Das Gewicht wird auf ein Bein gelagert. Beim Drehen der Wirbelsäule verlagert es sich auf den Fußballen des anderen Beines. Vor- und zurückdrehen, bis sich Rücken und Hüfte lockern. Die Arme bleiben entspannt. Nackendehnung Durch Schreibtischarbeit wird der Hals- und Nackenbereich schnell steif. Folgende Übung kann durchgeführt werden, um Verspannungen vorzubeugen. Die Hände werden auf den Nacken gelegt, während man aufrecht sitzen bleibt. Beim Einatmen wird der Kopf langsam nach vorne gesenkt. Dabei kann das Gewicht der Arme die Bewegung intensivieren. Beim Ausatmen kann die Spannung etwas reduziert werden. Dabei sinkt der Kopf weiter nach vorne. Es empfehlen sich fünf Runden mit jeweils drei Einatmungszügen. Kopfdrehung Auch diese Übung entspannt den Hals- und Nackenbereich. Den Kopf im Sitzen oder stehend möglichst weit nach vorne neigen, sodass das Kinn zur Brust kommt. Dabei aufrecht sitzen bleiben. Dann den Kopf in einem 90-Grad-Winkel langsam nach rechts und nach links drehen. 5-10 bis zehn Wiederholungen pro Seite Handgelenk kreisen. Wenn man lange am Stück getippt hat, empfiehlt es sich, die Handgelenke mit folgenden Übungen zu entspannen. Die Übung kann stehend oder sitzend durchgeführt werden. Die Arme sind im 90-Grad-Winkel angewinkelt. Nun macht man mit beiden Händen gleichzeitig zehn kreisende Bewegungen im Uhrzeigersinn. Es schließen sich zehn kreisende Bewegungen in die andere Richtung an. Diesen Wechsel kann man für ein bis zwei Minuten wiederholen. Handgelenksmobilisation. Mit dieser Übung werden zugleich die Handgelenke und Unterarme mobilisiert. Sie kann auf dem Boden oder auf einem Stuhl durchgeführt werden. Man kann beide Hände gleichzeitig oder jeweils nur eine Hand mobilisieren. Zunächst werden die Handoberflächen für eine Minute nach unten auf den Boden oder die Sitzoberfläche gedrückt. Die Arme sind dabei nicht ganz durchgestreckt. Anschließend werden die Handinnenflächen sowie die Unterarme nach oben gedreht. Die Finger berühren die Sitzoberfläche und man hält diese Bewegung eine Minute. Die Arme sind dabei nicht vollständig gestreckt. Unterarmdehnung An die Kante eines Tisches stellen. Die Hände werden flach auf den Tisch gelegt und schauen zum Körper. Die Fingerspitzen deuten zum Körper und liegen auf Höhe der Schreibtischkante. Nun werden die Ellenbogen gestreckt und die Schultern langsam nach hinten geschoben, hinter die Aufstützfläche. Die Knie sind nicht ganz durchgestreckt. Die Dehnung wird 10 bis 15 Sekunden gehalten, und drei bis fünfmal wiederholt. Schulter- und Brustöffner. Diese Übung steigert die Schulterbeweglichkeit und lockert den Oberkörper. Idealerweise nutzt man für diese Übung ein Handtuch, einen Gürtel, einen Schal oder ähnliches. Zu Beginn wird der gewählte Gegenstand mit einem breiten Griff in beiden Händen umfasst. Die gestreckten Arme werden über den Kopf hinter den Körper geführt. Diese Bewegung langsam ausführen. Die Stellung der Arme hinter dem Körper einige Sekunden halten, um Brust und Schulter zu dehnen. Nach drei bis fünf Wiederholungen kann der Gegenstand etwas enger gefasst und die Übung wiederholt werden, bis die Hände nicht mehr dichter aneinander gelegt werden können. Armkreisen. Mit dieser Übung kann der volle Bewegungsumfang der Schultern getestet und erhalten werden. Die Schultern müssen beim Kreisen neutral gehalten werden, also nicht nach oben oder unten wandern. Die Arme werden möglichst dicht am Körper geführt, damit die Ellenbogen durchgestreckt bleiben. Langsam beginnen, dann das Tempo steigern. Zehn Kreise pro Arm, dann den Arm wechseln. Anschließend wird die Übung wiederholt. Diesmal in die andere Richtung. Fußwippen. Mit dieser Übung können die Füße, die uns den ganzen Tag tragen, entlastet werden. Zusätzlich bringt sie eine Erleichterung für die Kniegelenke. Für die Übung wird ein Fuß auf eine kleine Erhöhung gestellt und leicht nach vorne und hinten gewippt. Die Fußsohle entspannt. Es empfehlen sich zehn Wiederholungen. Dann wird die Übung mit dem anderen Fuß durchgeführt. Drei-Punkt-Belastung. Wie steht man eigentlich idealerweise bei Präsentationen? Dies zeigt die folgende Übung. Ideal wäre eine Dreipunktbelastung punkt belastung der Füße. Die Zehen sind dabei lang und entspannt. Die Knie sind gestreckt, nicht überstreckt. Die Schrittstellung ermöglicht einen dynamischen Aktionsradius. Das Becken ist gekippt, die Hüftgelenke stehen über den Sprunggelenken. Das Brustbein ist nach vorne und oben gehoben. Eine Bauchatmung ist möglich, der Nacken ist lang. Der Schultergürtel ruht auf dem Brustkorb. Die in diesem Video gezeigten Übungen nehmen nicht viel Zeit in Anspruch und sorgen für Abwechslung. Körper und Geist werden aktiviert, und somit die Grundlage für einen gesünderen Alltag im Büro- oder Seminarraum geschaffen. Viel Vergnügen bei der Umsetzung!